Zunächst wird der Faden vor dem Einstechen in die Luftmasche zweimal um die Nadel gelegt. Danach stichst du in die Maschenschlingen ein und ziehst den Faden durch diese hindurch. Du hast nun vier Schlingen auf der Nadel. Der nächste Schritt sieht vor, dass du den Faden mit der Nadel aufnimmst und durch die ersten beiden auf der Nadel liegenden Schlingen ziehst. Es liegen nun drei Schlingen auf der Nadel. Im letzten Schritt nimmst du den Faden erneut auf und ziehst ihn durch die ersten beiden Schlingen auf der Nadel. Nun hast du nur noch zwei Schlingen auf deiner Nadel. Jetzt brauchst du lediglich den Faden aufnehmen und die letzten beiden Schlingen abmaschen.